den Jahren ohnehin gern mit ihm, von Redford bis George Clooney. Hier in Pollacks letztem Kinofilm Michael Clayton. Spätestens seit Russland im letzten Jahr seine Fahne mit großer Symbolkraft auf dem Meeresboden am Nordpol aufgestellt hat, sind auch alle anderen Anrainerstaaten des Nord Nordpolarmeeres ziemlich hungrig geworden auf den Kuchen, der da noch unter dem eisigen Meer schlummert. Auf der heute eröffneten Arktiskonferenz in Grönland wird deshalb um die künftige Nutzung der Region heftig diskutiert. Für Russland, für die USA, für Kanada, Dänemark und Norwegen ist die Arktis vor allem wegen der reichen Bodenschätze von Bedeutung. Ein Viertel der weltweiten Ölreserven werden dort vermutet. Und diese Schätze können, so absurd es klingt, im Prinzip erst durch die Klimaerwerbung nutzbar gemacht werden. Claudia das schmelzende Eis glitzert faszinierend, noch gibt es die schier unendliche Eiswüste. Wir fliegen aufs grönländische Inlandseis. Hier draußen wissen sie, dass die Zukunft anders aussehen kann. In diesem Camp erlebt ein kleines Forscherteam jeden Tag, wie der Klimawandel sich beschleunigt. Es sind meist junge Wissenschaftler um die Mitte 20, die der Kälte trotzen. Sie wollen rausfahren zu einer Messstation. Männer aus Kanada, Amerika, der Schweiz, die überzeugt sind, dass ihre Arbeit Sinn macht. Wir machen Informationen zugänglich, die den Menschen helfen, kluge Entscheidungen zu treffen, wie man den Klimawandel bekämpfen kann. Klar, manche haben immer noch Zweifel am Klimawandel, räumt William ein, aber die Zweifel werden doch immer kleiner. Seit 1992 betreibt das Swisscamp über die ganze grönländische Küste verteilt Messstationen. Dort wird genau verfolgt, wie sich Temperatur und Geschwindigkeit des Eises verändern. 2000 war der Knick. Seitdem gelangt immer mehr Schmelzwasser über Spalten zwischen Eis und Untergrund und funktioniert wie eine Art Kleidmittel. Das Gletschereis, auf dem sie hier arbeiten, fließt immer schneller. Dass von dieser Entwicklung nun die Verursacher der Misere profitieren könnten, ärgert die jungen Forscher. Viele interessieren sich rund um die Arktis fürs Öl. Das Traurige daran ist, dass das Schmelzen des Eises ironischerweise überhaupt erst Ölbohrungen in neuen Gebieten möglich macht. Mit mehr Benzin produzieren wir wieder mehr Treibhausgase und das Problem wird noch größer. In der Disco-Bucht vor Ilulisat zum Beispiel vermuten die Forscher große Ölvorkommen. Die Eisberge, die den Ort berühmt gemacht haben, Ilulisat heißt Eisberg, sie werden immer kleiner. Die Bucht ist seit Jahren nicht mehr zugefroren, die ersten Bohrrechte nach Öl sind schon versteigert. Und die Fischer freuen sich, dass sie das ganze Jahr über rausfahren können. Die grönländische Außenministerin sagt uns stolz, ihr Land stehe vor einer neuen historischen Epoche. Aleka Hammond, die jetzt die Großen der Welt zu Gast hat, findet die Chancen, die der Klimawandel bietet, verlockend. Zugleich will sie aber die Gefahren nicht kleinreden. Unsere Nahrung kommt aus dem Meer, wir lieben Fisch und Öl können wir nicht essen. Aber ich denke, man kann eine Balance finden zwischen der traditionellen Gesellschaft der Fischer und Fänger und einem modernen Grönland, das wirtschaftlich auf eigenen Basis steht. Alekkas Heimat hofft auf Unabhängigkeit von Dänemark. Andere Teilnehmer der Konferenz sehen sich wohl eher nach Großmachtstatus. Jeder der fünf will ein möglichst großes Stück der Arktis für sich beanspruchen. Sie alle profitieren dabei vom Klimawandel. Draußen auf dem Eis im Swisscamp hoffen sie dagegen, dass mehr Energie in den Kampf gegen den Klimawandel gesteckt wird und nicht in die Ölsuche. Wegen der verheerenden Folgen für viele Länder. Denken Sie an Florida oder Bangladesch. Millionen Menschen leben auf der Höhe des Meeresspiegels. Wenn der nun um einen Meter steigt, werden die Stürme schlimmer. Das bedroht viele. Und das Wasser wird aus Grönland kommen, aus dieser weiten, einsamen Eiswüste, die die jungen Forscher so einzigartig finden. Das Wort Kampfeinsatz gehört bei deutschen Politikern nicht gerade zum Lieblingsvokabular. Wenn Sie über die Aufgabe